Kapitania, Aber lass uns doch noch mal, einmal die Karten genauer ansehen. Kapitania, wenn ihr mir einen Tagzeit zur Planung gebt und die Dienst oder Zimmermänner zur Verfügung stellt, ließ sich ein Karakel zur Verfügung stellen, der, ich garantiere euch, schneller ist, dass die Plagenbringer oder ihre Plagen. Naja, dann nehme ich ja lieber die Schützen mit. Und lasst mich mit denen zerfetzen. Also wir können gerne die Schützen mitnehmen, wenn ihr das alle wollt. Aber ich taktisch hab... wird das ein Albtraum. Ich habe das auch für eine schlechte Idee. Je weniger Leute betroffen sind, desto besser ist es. Es ist schneller und unerkannter ja. können wir entkommen. Dann äh, warum nicht einfach nur eine Handvoll schützen? Weil, wir halt. Was bringt das? Also Dann? das Sinnvollste ist doch, wir rennen weg. Sippenteo hat gesagt, die Dämonen sehen uns mit ihren Augen, richtig? Ja, so sieht es aus. Dann macht er eine Illusion, dass wir nicht da sind, wo wir sind, und wir rennen. Dies setzt oh. allerdings voraus, dass ihr... Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann nee. rennen diese fünf Leute halt mit uns. Wenn, wenn die zurückbleiben, bleiben die halt zurück. Das gilt für jeden von uns. Aber, Aber dann können wir sie doch gleich hier lassen, wenn wir sie eh nicht gebrauchen können. Und also. ich frage nur, weil ich, falls ich es nicht gehört habe, was spricht gegen Transversalis? Bisher nee. hat das einfach keiner vorgeschlagen. Ich, hab, ich, hab, ich, hab okay, plus, ich dachte wir hätten plus, ja automatisch plus angenommen, plus dass der nähere Limbus voller Dämonen ist, aber weißt ja, du was? Plus 5 ja, ja, ja. vielleicht nur. Ja, okay, aber dann schicken wir nur zwei Dudes hin. Also du weißt zumindest, dass irgendwas Großes, richtig Großes beschworen werden soll oder schon ist. Schon ist, könnte uns Hardin super. Aber das können wir ja testen. Ich so, weiß ich wenn du. Nicht. Du weißt halt auch nicht, was die, was die Hafe macht könnte halt sein, dass du mit diesem Hafenklang auch das Ritual beendest oder den Dämon wegschickst oder oder oder aber zumindest ist die Option transversal ist auch eine Möglichkeit. Man sollte halt sicher gehen, dass im, im näheren Limbus kein Dämon hockt. Ja, das Problem. Aber mir hat es natürlich noch schon beschrieben. Da können wir alle zwei Mann-Team äh, da reinschicken und einer von ja. beiden muss aber mir oder ich sein. Ja, vor allen muss einer von euch da sitzen und die sich auf die hafe einstimmen und genau. der andere muss halt keine ihr Ahnung, wie viel Dämonen ja schon, so aufhalten. Ihr wisst ja schon, sie will im Unitatio 36 ASP haben. Hm. Ja, die kann ich, kann ich ja alleine schon. zur Verfügung die stellen. Ich, die immer und ich immer noch genug übrig, um einen Schruf zu rufen. Genau, wenn Abel mir mich verteidigt, kriege ich im Unitatio äh, die 36 alleine gezahlt. Ja, Außerdem, ich kann ja. beliebig einen Kraftspeicher zur Verfügung stellen, auch wenn ich es nicht gern tue, ne? Ich würde ungern durch Limbus rennen. Außerdem, ich kann demjenigen, wenn er möchte, vorher den Reversal des magischen Raub aufdrücken. Aber mir springt lieber durch die Schatten. Ja, Opa, ich, hey. ich, ja. das ist an dieser Stelle die sicherste Variante. Ich <lacht> glaube nein, nein, nein. Aber nicht ich glaube, das geht nicht weit genug. Also das, das Abel mir, war. Abel mir war ja auch schon auf Rula. Du kennst äh, auch die Karte, die ich hier jetzt schon mal verlinkt habe, beziehungsweise euch ich fokussiert habe. Du weißt, dass dort, wenn sich nichts geändert hat, auch ein kleiner Tempel und ein Gasthaus steht. Mhm. Auch das könnte man zu so benutzen äh, zu Abwehr. Also sollten halt schwingen kommen, geht man in den Tempel rein. Das ist halt ein Tempel von So, aber äh, auch das wäre eine ne mögliche Option. Weil dann sitzt du da halt fest und wir genau. können Truppen an Land schicken, die dich aufsammeln. Ja, Du, halt ich, ich sag nur. Ne, okay, also du sitzt dann fest und kannst immer einen Plan machen. Wir können mit einem einzigen Karakiel die gesamte Gruppe reinbringen und wieder extrahieren. Ja, aber unsere geweihten Fans nicht auf den Karakil setzen, daran ja. kannst du dich gewöhnen. Warum nicht? Ich liebe oh, Karakil, aber trotzdem. Das wird noch niemals ruft halt ein Gin. Dann, dann, dann Ich ja, wir einen Djinn. Äh? Dann schicken wir die Gewalt. Äh? Du willst einen Djinn in den Unheiligen äh. rufen, du? Dann schicken wir die Gewalt und halte dich <lacht> hin. Dann, ge dann gehen Boltax, Abelmir und Serpentilio. Und Diamantes. Ja, ich die gehen hin, will, hin ich spielen ich will, die Harfe. Ich will, ich will auch auf Karakil sitzen. Oh also mein Gott, so ich, ich, ich male ihn für dich pink an, wenn das deinen sanften Gemüter dir nicht beruhigt. Ich setze mich in den Serpentilio, Richtig, wir geben ihm Tarnung, wir nennen es eine Flugechse. Naja, ich habe einen das eine nennen es, Wir nennen es eine Luftschlange. Ja, wir nennen es eine Luftschlange. Und es naja, Regenbogenfarben sein, das ist total aus. Awesome. Ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn wir zusammen angreifen, sich die, die Seppetius Vorschlag genauso widerlich finden wie ich, schon früher zurückziehen, er die Harfe spielt und er dann seinen mehr als unrühmliches Gefährt verwendet, um zu fliehen, dann hätten wir schon mal Zeit abzuhauen, bevor die Lederschwingen kommen. Ja, das ist gut. Ich finde den Plan nicht gut, aber... ich befürchte, wir müssen hier in den ähm, dämonischen Apfel beißen. Aber äh, nur, nur das zum Verständnis, wenn die Harfe gespielt wird, verschwindet dann nicht auch der Flugdämon? Na ja, da muss sich jetzt drum kümmern, das weiß ich nicht. Das er ich. lässt sich, er lässt sich in den Limbus bannen, bis wir ihn brauchen. Äh. Aber mir, eventuell lehnt sich immer nicht auf seinen Stab vorwärts. Mir kommt da gerade ein Gedanke. All diese Wäsen hatten fliegen. Und wir haben bereits festgestellt, sie sind auf tatsächliche Flugeigenschaften angewiesen. Wie ihre Flügel und die Luft und so weiter und so fort. Ja. Nun, wenn wir in der Lage wären, sagen wir in Hilfe einer hinreichenden einen Sturm herauf zu beschwören, hätten wir genug Deckung, um uns zu entfernen. Arachnus Aufzeichnungen haben einige sehr explizite Anweisungen dorthin gehend. Ich Absolut. bin sicherlich in der Lage, mit Hilfe einer Unluftmanipulation etwas solches zu bewerkstelligen. Habt, Habt ihr einen Kantus, der einen Sturm beschwören kann? Wie ich bereits sagte, ja, Papiere. Habt, habt die These schon entwickelt? Ihr habt ein Kantus zur Verfügung. Aber Und mir habt ihr die Papiere gelesen, die der Mann uns zur Verfügung gestellt hat? Ja, ich konnte... Es auch ist auch eine sehr interessante Betrachtung von äh, Freiformung elementarer Matrizen. Ja, ich konnte daraus aber noch kein Kantos entwickeln, um einen Strom zu entwickeln. Es Weil ihr an die Sache falsch herangeht, ihr versucht es zu äh, formalisieren, wo es nicht geht. Es beruht in seinem Kern auf dem freien Manipulationsfluss der herbeiverschworenen Energie. Ich gebe zu, es klingt auch für mich reichlich gefährlich. Wir könnten einen Test veranstalten und sehen, wie es funktioniert. In sicherer Entfernung. Also ist euer Vorschlag, alle man dahin. Es laufen schon mal welche weg, dann spielen wir die Harfe, du machst gleichzeitig deinen Sturm und dann läuft der Rest hinterher, alle wieder in diesen kleinen Fischerort an Bord des Schiffes und dann sehen wir zu, dass wir Wasser gewinnen. Aber mir, ich hatte mehr Erfahrung als ich. Wie groß ist die vermutliche Reichweite der Lieder von der Plagebringer aus? Nun, sie sind beliebig weit, können sich entfernen. Sie sind nur an ihren Meister gebunden. Sie die sind daran gebunden, dass sie müde werden, dass sie essen müssen, dass sie... Nun, sie können auch an Land landen, warum sollten die das nicht können? Nun, wenn sie am Land landen, können sie uns nicht mehr verfolgen. Nee, ich weiß nicht, was ihre maximale Reichweite ist, bevor sie erschöpft zurückkehren müssen. Ich hm. vermute, es sind halbdämonische, vielleicht halbdämonisterische Wesen. Ich weiß nicht, welche Aus Ich Aus habe Aus euch vielleicht darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen können. Nun gut, also. Ihre Sie waren Trotzdem wahrscheinlich haben sie noch einen gewissen dämonischen Anteil und ich weiß nicht, was ihre Aussage ist, wir können auch nur spekulieren drüber. Kapitän, ja. unter der Annahme, dass ein solcher Test, den wir dann zügig durchführen werden, gelückt und die Sache im Allgemeinen als erfolgreich angesehen werden kann, ist dies die beste Option, die ich anbieten kann, eine große Gruppe zu inserieren, wieder zu extrahieren und das Ganze unter relativer Deckung vor den niederschwingen Wir werden trotzdem kämpfen müssen, aber wenig. Ich müsste gerade eine regeltechnische Überlegung anstellen und zwar äh, euer Gewitter. Wie groß wäre sowas und reicht das? Ich muss mal gucken, Frosty, was weißt du noch vor der Nacht aus Formen gepostet hast. Ähm, in meinem Thread? Nein, denn die war für uns alles. Oh, die muss irgendwo anders stehen? Habe ich die überhaupt gepostet? Ja, du hast einen Ausschnitt aus dem iranischen äh, Magic gepostet, wo die, ah. wo die Formeln des... Ich habe da noch eine Frage zu zugestellt, dann, ob, das äh, mit, ob das mit Umlaufsbasis geht. Dann war das in dem Thread zu dem Abenteuer. Right, oh, welches war das noch gleich? Okay, denn ich kann anbieten 100 Schritt Radius Gewitter. Äh, wie lange? Guck mal auf Seite 2. Stunden! Schon ist gut. Also eigentlich ist doch der Plan. Windkönig und Schattenspiel. Ja, ja, Windkönige Schattenspiel, da muss es drin sein. Das Gewitter okay. dauert Erst Stunden, aber ich brauche eine Spielrunde, um es zu casten. Das okay, erstmal, Problem. ich habe hier gerade die unbeantwortete Frage stehen. Äh, Frosty, kann ich als Anrufungsroll den Invokation benutzen, um das aus unelementarer Basis ja, zu machen? Ja. Okay. Dann, wir haben hier den Sturm. Äh, Luftkontrolle über Element, eine Stunde, Zone mit dreimal ZFP-Schrittradius beweglich, maximal ZFP-Sternstunden. Probe plus 19, 76 ASP plus 10 ASP pro Stunde, daher die Unitation. Äh, gibt auch als Großbeschwörung mal 20 Stunden Zauberdauer, ist vermutlich für uns nicht machbar. Also wie groß, Chris Hortinkin? Den... ZFW. ZfW. ZFW. Ich kann ZFW von 22 aufbringen. Also 66 Meter. Also mein Nachteil ist, es bewegt sich nicht mit uns. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Also, also für euch ist es unrealistisch, weil ihr zu viel Zeit braucht und weil ihr euch um das Hafenspielen kümmern müsst, Also unsere Zone oder? bewegt sich. Okay. Aber dauert eine Stunde zum Zaubern. Und denkt dran, ich habe noch eine Feldvariante, ein. alles abregnen zu lassen innerhalb von einem gewissen Radius. Also das wenn sie uns dann wirklich nahe kommen... Aber ihr habt eine andere Aufgabe, oder? Wenn Rafim und ja. ich zurückbleiben und das machen, das ist, dann verteilt es irgendwie besser, also oder? Also solange ihr, ihr wisst ja nicht, was da passiert, so, aber solange ihr da unentdeckt bleibt, könntet ihr ja eine Stunde lang zaubern und erst wenn das losgeht, fangt ihr an, auf der Harfe zu spielen. Dann, dann habt ihr die Aufmerksamkeit von allen, aber dann funktioniert auch der Sturm. Also ist, halt die, ist halt die Frage, wie die Reihenfolge ist, aber das ist halt auch abhängig davon, wie es vor Ort aussieht. Da hilft ja, dann aber ein Unluftsturm. Wir können vermutlich auf äh, gebundene Genre verzichten. Also, ich glaube, am sinnvollsten ist doch, ihr kümmert euch um die Hafe. Zulamin macht den Sturm, weil im Prinzip wollen wir auch gar nicht, dass der Sturm uns folgt, sondern wir wollen halt nur einmal, dass die Leder schwingen uns in dem Moment nicht folgen können. Dann wollen wir doch aus Sicht weiter rauskommen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Oder? Ja. Da Sturm, Zulamin macht Sturm. Also, ich meine, wir können das ja abpassen. Zulamin fängt mit im Sturm an und dann spielt ihr mit der Hafe. Ich meine, wir haben das hier unter Kontrolle. Was wann passiert? Und dann schlagen wir uns durchs Dickicht. Genau, dann rennen wir halt durch den Sumpf und hoffen nicht zu verrecken. Steigern wir das Leben. <lacht> ich Gut, bin froh, dass ich Sumpfkundig aktiviert habe. <lacht> also ich... Gut, dann, dann macht Sulamin dann macht den Gegenvorschlag. Ich könnte die Sturmlöwin um Hilfe anflehen. Naja, ich habe das noch nie gesehen. Wie kräftig ist denn dieser Sturm? Nun, es ist die Macht Rahandras. Es ist ein Gewittersturm. Naja, der fliegende so. Wesen durchaus vom Himmel holen kann. Naja, hey, sind wir denn in der Lage, uns unter Deckung dieses Sturmes fortzubewegen? Nein, ich denke nicht. Der Sturm kommt auf und ist unabhängig von uns. Aber die da zuckt mit den Schultern an. Naja, mein Vorschlag wäre, Sturm und Hafenspiel... Beginnt bin, also, wir machen wir sorgen dafür, dass der Sturm dann aufzieht. Dann spielt er die harfe und dann setzen wir uns auf die Geule, die wir uns in Rulat besorgt haben. Und dann geben wir den Zunder, dass wir ihn durch den Sumpf kommen. Und irgendwer ja. hat gerade hat gerade nachgemessen. Wie war das quer über Rulat? Also, die Karte ist geeicht. Du kannst es auch also eins nehmen. zu eins? Äh, ja. Dann sind das 53 mal 50, ja, aber ich glaube, wir wollen irgendwo nach hier oder oder wollen wir nach da either uh, way. Wo zeigt ihr denn? Ich... Achso, da, okay. Ja, okay, ich war okay. auf der anderen Karte drüben und da hey, war es irgendwie... Der... Ja, ich auch. Das sind ja. zwei, das sind zwei wenn wir wirklich die ganze Länge entnehmen. Ach, wir da ist dieses Rack. ich hatte mir das ungefähr auf der Hälfte der Ostküste Wenn die runter ist es ein ordentlicher Gewaltmarsch. Also die Frage ist, wollen wir überhaupt unbedingt da eingesammelt werden oder ist hier nicht auch fein? Für genau, die Stelle, wo Schoko Point hat, gefällt ah. mir eigentlich gut. Also damals mit der Gezeitenspinne seid ihr hier. Also was heißt ihr? Nur Abel mir. Abel mir ist hier ähm, hoch und dann runter über verschiedene oh, Positionen. Welche Karte bist du gerade? Du bist doch falsch gerade, oder? Äh, er ist auch Ja, genau. bin hier auch. So, also hier oben ist die Spitze und ihr seid damals hier mit der Gezeitenspinne hochgedockt und dann geklettert. Das ist halt auch gefährlich, ne? So, und äh, ihr könnt natürlich auch hier irgendwie die Klippen runterspringen oder hofft, dass da irgendwie was anderes ist. Da habt ihr bisher noch nie geguckt, das wisst ihr nicht. Woterek ist halt im so im Sumpf ein Dorf von Fischern. Können wir einfach die Ostküste runter bis zu dieser ein Einschneidung da? Also ich kann dir mal zeigen, wie aktuell die Klippen aussehen, damit du es mal gesehen hast. So sehen die Klippen aus. Ihr oben. Wir die, sehen, die sehen überall so aus. Das springen Leute, hier. überhaupt nicht. Leute, überhaupt du hast einen Plan? Ja, auf jeden Fall. Der nicht ich reise durchs Erdreich ist? Ja, ich mach okay. uns alle... Ähm Stein, parallel wie Stein, wir springen runter, ich schalte den Zauber aus, ihr könnt schwimmen. Der nächste springt runter, ich schalte den Zauber aus, ihr seid unten. Ja, aber denkt dran, das das, das, das... das heftigste Strömung. Das, genau, das, du wirst halt übel gegen die, gegen, die, gegen die Steine prallen. Also ich und Raphim Prallen das Das Prallen ist ja egal, ja, aber das ist genau, ja egal, Schwimmen kriegt, ist so schwierig gerade. Also ich also glaube, Sie Tio uns. verreckt uns dabei, ohne jetzt gegen deine Werte was zu sagen, aber komm, drauf ja, da Also Sie besitzt in translator Okay. Das Problem ist, wir wollen nicht transversalisieren, ohne vorher ja. Tests zu machen. Wir haben weder Zeit noch raus. Wir haben Tests zu machen. Ja, dann musst du musst mal klettern. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, wenn wir einen, ich Tag, kann levitieren. Da, ob wir einen Tag dahin rein, oder zwei Tage dahin, wenn, also entweder haben die uns in einem Tag schon eingeholt und wir sind doomed, oder die holen es in zwei Tagen auch nicht ein. Weil Punkt, der Punkt ist, wir sind auf keinen Fall in der Lage, einen Sturm lang genug aufrechtzuerhalten, dass sonst die ganze Reise überdecken wird. Es sei denn, irgendjemand hat zufällig 300 ASP in der Tasche. Repetillo? Ja? Ja. Nur 19. <lacht> also ich glaube, Sturm, Ablenkung, laufen. Ist das Beste, was wir machen können. Also, wenn der Sturm den Liederschwing für uns runterholt, muss er sie überzeugen genug um uns runterholen, dass wir uns unter der Deckung der ganzen Sache so weit verpissen können, dass sie die Spuren nicht mehr aufnehmen. Oder dass einfach keine mehr da sind. Halte ich für realistisch. Ja. Ist aber ein Risiko. Von daher Schützen mitnehmen bin ich eigentlich bei ja. Ja, aber die, die Problematik ist, ist, ist halt. Handvoll. Tunamin wird auf Rafim hören, weil der der Militärexperte ist. Schützen aber ich als Spielerin finde die Schützen ja, deswegen, auch nicht dass das, das ist Die Schützen finden. können noch nicht schießen mitten im Sturm. Das nicht. No, also, die, der, nein, aber sobald wir aus dem Sturm draußen sind, was auch immer dann noch äh, unterwegs ist, wird uns anholen können. Ja, die, klar, also wir also nicht. die Problematik, die ich halt sehe, ist, wenn der Schütze da steht und zielt, dann kann, fliegt halt die Lederschwinge weiter über uns und dann bringt uns das nichts. Aber sobald die Schützen halt aufhören zu zielen, haben wir halt wieder die Lederschwinge im Das Nach sind immer noch, das sind immer noch Tiere, Rafim. Ja, das ist ein guter Punkt. Außer Dass er nicht mal mit einer Änderung in sich Wenn da noch drei sind, dann soll er die halt wegmachen. Ich denke, er halt eher an 30. Ja, Ach, ich habe den Graunen Diam Diamantis. Also meine Güte. Ja, ich also kann ich, nur, ich ich kann ich nur was rachteffekts spenden. Und Ey, dann ist, kostet ich mich kann jeder <lacht> Schuss ein rachte <Rachsuchen. lacht> ich, <kann lacht> ich, ich kann die Wand Ich kann die rachteffekt. Alter, <aus> Leute, rachteffekt. Anders erst ist hier nicht so useful, da bist du mit den rachteffekts viel besser weitergegangen. Ja, ich den weiß den nicht, ich du gesehen. siehst alles aus der dummen Elementaristen-Ecke, aber du kannst ja. nicht alles mal so sehr zu lösen. Ja, ja was vieles. der Sturm für uns tut, das liegt halt sehr stark in Frosties Macht, weil es ist eine Liturgie. Also was die Göttin für uns macht oder nicht macht, das sehen wir dann. Klar, auf ich, derselben ich glaube, auf die Kombination Sturm plus Illusionszauber, der uns mit wenig Leuten tarnt, ist eine starke Kombi. Ja, die, die für die dumme Lederschwingen, die Tiere sind. Die Leder schwingen als äh, Horde zumindest als Problem nehmen. Genau. Vereinzelt werden wir die sicherlich antreffen. Und wenn wir die dann noch vereinzelt antreffen, dann müssen wir da alle hoffen und beten, oder Diamant hat so viel Rachsuchpunkte verbrennt, dass er 84 hat. Ich merke gerade, wir haben Zugriff <lacht> auf den Federfall. Nur um die Klippe nochmal ins Zähne ja. zu setzen. <lacht> ja, ja da fällt du, lang, lang, du langsam runter und <lacht> Genau. Es nicht geht nicht ums Fallen, es geht ums Schwimmen. Ja. Also wenn das Schiff da unten sch ruhig liegen würde und wir könnten runterspringen, wäre das super. Aber wir, das Schiff kann halt nicht so nah an die Klippen, weil sonst wird das Schiff gegen die Klippen gedrückt. Ich merke gerade, wir haben, merke, also wir haben damals, so gut damals, damals, hatte die, damals hatte die eine also, Monarche, ne? Der war das egal. Die stand da mit den Spinnenbeinen, hat man die, das, die Leiter angelegt, ist dann hochgeklettert. Posti, die ist da dran gestorben! <lacht> ich, ja, <lacht> ich, aber nicht äh, an der Klippe. Trotzdem! Hab, die, die war das kein Problem? Ich habe Schwimmen auf 17. Ja. Also meine das, Schwimmwerte ist dann okay, aber meine Attribute nicht. Also ich kann mir eine Lunge, äh, eine Kima anhexen. Ja, aber dein ah, Problem ja, ist ja nicht, dass du nicht über Wasser dich halten kannst, sondern dass du immer wieder gegen die Klippen genau. geballert wirst, weil die dich halt mit der Ebbe und Flut raus und wieder reinballern. Amateur aber sagt das Problem heißt, das, das Problem dann eher ist, dass du da nicht wegkommst, weil du dich nicht vernünftig bewegen kannst. Genau, ja, ja, genau. Okay, wir springen also nicht von der Klippe. Nein. Gut. Es sei denn, du, Schön, Kommt du Die Idee ist jetzt also endgültig tot. Gut, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, ich hätte es gemacht, ich hätte euch gerne alle nacheinander von der Klippe geworfen. Meister. Nee, ist vielleicht Paralyse. Okay. Der Pass der Luft. Pass auf, wir machen das jetzt so. Also nur, nur grober, grober Plan, ne? Right? Wir gehen da hin. Wir bereiten alles vor, wir spielen die Harfe. Irgendwie ruft einen Sturm, entweder Sulamin oder Serpentilio, können wir uns ausklammern. Der deckt uns vor den Lederschwingen. Dann verpissen wir uns unter Deckung dieses Sturms. Was wir dir deswegen uns nach nachkommen, müssen wir auf zauber. alle Wege, die wir haben, aus. unten im Illusionstower, wenn aber mir dann was günstiges hat. Dann verpissen wir uns. Alles, was noch nachkommt, müssen wir auf mehr oder minder profane Mittel ausschalten, was wir dann halt noch haben. Wir verziehen uns nach whatever Worte weg, irgendwo diesen Sumpf, whatever, steigen unser Boot und verpissen uns, südwärts so schnell es geht. Das klingt für mich nach einem brauchbaren Plan. Denke ich auch. Okay, dann offene Punkte noch. Äh, was ist mit Pferden? Ja, nein. Pferde bedeutet wahrscheinlich, dass wir uns mit Rulat doch auseinandersetzen müssen, was wir ja eigentlich nicht wollten. Pferde kriegt ihr auch nicht durch den Sumpf. Also die müsstet ihr dann oben an der Nordspitze zurücklassen. Und ja, das dann, noch dann, vergessen, dann vergessen wir das Thema Pferde. Gut, ja, ja, dann nochmal Dann einen noch Schritt zurück zum Gefängnisausbruch, weil das ist ja das, was wir davor bewältigen müssen. Meine Sorge ist, dass wir dann schon angeschlagen sind und eure Astralpunkte auch zu wünschen übrig lassen. Äh, können wir der Alchemiker technisch gegensteuern? Also ich kurz nachschauen, was wir haben. Wenn wir jetzt noch Zaubertränke <lacht> sind machen müssen. Das... Ja, also nur Schwarzoger auch. Okay, wow. yep. Dann, dann kümmere ich mich um die, also ich brauche nicht viel ASP, also reicht ein Imperawir und ja, dann ist das Ja, oder Dank, dankbarer Horephobus. So, wir haben Heiltränke und wir haben vier Zaubertränke, Qualität also ich mein, C, wenn, aber die, wenn, wenn, wenn wir genug Heiltränke haben, ich kann bestimmt einen wegdueln. Also ich kriege da bestimmt hart auf die Fresse, aber Ja, aber, es sind, aber es sind Ogre, die kannst du, die kannst du ganz einfach wegzaubern. Ja, ja. Du hast du schon gesagt, lass, lass Terra machen, aber lass halt Abel mir oder mich machen, das ist egal, Horephorus oder 6 reicht bei denen fast noch. Um, das Einzige wird sein, der eine Schwarzoger den Bobarat mitgebracht hat, der wird sich nicht verarschen lassen, vermute ich. Die das eine ist. Sache, die ich noch erklären möchte, ist, wer, mal strich und bei mir, wer ist nützlicher, noch Energie zu haben auf dem Rückweg? Zauberer oder die Leute? Ich weiß nicht, Der Zauberer. Ja, ja, ich würde auch sagen, weil, was willst du auf, was willst du beim Rennen mit irgendwelchen Liturgien, Wie viele cool. Stunden willst du und das nehmen, ja, wenn ich eher... Eine, sache wenn wir einen Gefängnisausbruch überstehen, haben wir noch eine Gefangene bei uns, die Admiralin, was machen wir der? Die kann ich hab schon mal laufen. Ich habe doch gerade gesagt, dass wir äh, Truppen ab, genau. mitnehmen, die sich um die, die, die Gefangenen in Sicherheit bringen. Und wenn die Admiralin mit uns nach Norden kommen will, kann sie das tun. Ansonsten kann sie mit unseren Leuten zurück zum Schiff gehen. Okay. Stimmt. Wir können einfach ein paar Jungs mit nach Rulat nehmen und dann soll die halt schon mal nach Woterek zurücklaufen mit den Gefangenen. Dann dieser tunnel dämon da gehen wir davon aus, dass der nicht mehr da ist. Sonst müssen wir noch ein vorbei werden. einplanen. Also meine Vermutung ist eher, der, da hat war saß mal irgendwer drin und der hat einen Tunneldämon gerufen, um da rauszubrechen. Und nicht, da ist ein Tunneldämon. Genau, also, ich glaube, der ist noch da. Ich, ich glaube nicht mehr. Also, das ist sind wahrscheinlich nur so ein Darei also oder der irgendwie hat, wahrscheinlich nur. Genau, an, an so einen habe ich auch gedacht. Just saying, wir könnten einen Tunnel-Dämon rufen. Nein. Ja, aber wir haben ja einen Tunnel. Also, nein, nein, nein, so, nein, nein. Ich meine, der Tunnel-Dämon gräbt uns einen Tunnel. Von hier bis zum <lacht> Ritualplatz. <lacht> ja, genau. Das, weißt du, du, ich, ich fände es moralisch sympathischer, wenn wir zum Gefängnis kommen und. Dann schnappst du dir diesen Tunnel-Dämon, der da zufällig noch so rumhängt. Da kannst du ja auch bleiben, wenn Leute auf die Ola, bis er durch ist. Wir können da ja schon mal jetzt einen Tunnel anlegen. Vielleicht brauchen wir den in Zukunft ja noch mal. <lacht> ich meine, über überlege, wenn ihr damals, Perspektive gefällt mir. Wenn ihr damals den so Afor auf diese Sache angesetzt hättet, hätten wir jetzt nicht diese Probleme. Genau. Also ich glaube, wie Darius gerade zusammengefasst hat, ist ein guter Plan. Wie gesagt, mit dem können wir auch machen Und wenn, wenn wir wirklich, wenn das richtig massiv schief geht und wir immer noch 30.000 im Arsch haben. Wir können immer noch in Deckung gehen und einen zweiten Sturm versuchen, just ich in bin case. auch bereit, zehn Rachsuchtpunkte zu so du, du musst nur Rafim ins Bein schießen. <lacht> Ihr müsst ja nicht die schnellsten sein, es geht nur darum, dass einer langsamer ist. <lacht> oder wir können halt immer noch irgendeinen fiesen ja, Kampfdämon oder einen Djinn rufen, der die hoffentlich auseinander nimmt. Denn die sind profan, das wird schon gehen. Ich, ich bin also, per Default der Langsamste. Der, der, das größte Hindernis wird halt wirklich sein, die erste Welle mhm. loszuwerden. Boom. Genau, ich glaube auch, wenn bank. wir vor dem Sturm erstmal wechseln und wenn wir dann noch 30 Lederschwingen am Arsch haben, mit sechs Mann kriegen wir die Viecher schon tot, die sind ja dumm wie Brot. Okay, so, ich hatte das für einen waren Plan. Ich würde einfach sagen, wir machen das. Oder ansonsten fressen wir uns jetzt hier noch viel weiter fest, wenn wir irgendwelche Eventualitäten durchsprechen. Bin ich ich glaube, wir, glaub, wir können uns auf den gro groben Ablauf, denke ich, gut einigen, alle. Und ja. wie geht ihr an Land? Nicht über den Hafen? Nein. Und wir lassen uns, Richtig, das wir, lassen, wir das lassen uns absetzen. Richtig, wir lassen uns absetzen. Wir lassen einen kleinen Trupp an Soldaten da, die sich aufpassen. Pär, ja. Wir lassen uns an Rulat rausrudern, die Jungs rudern zurück, fahren schon mal nach Wuterek. Und wir dann geht ihr paar paar über den Sumpf, geht ihr dann an Rulat vorbei ins Gefängnis. Genau, ja. dann sind ein paar Jungs schon am Gefängnis und die nehmen dann die neuen, Gef also die alten Gefangenen mit nach Wuterek und setzen die schon mal in unser Boot. Gut. So setzt ihr Segel. Ende. Wow. <lacht> ja, macht doch jetzt keinen Sinn, dass ich da jetzt noch mal Blatt Ja, richtig. ja ey, jetzt haben wir Plan nächste wir kommen Woche, auch das ist Gefängnis. Super. Ich glaube wir das den ist noch ein, drauf haben. Das ist ein relativ komplizierter Angriff. Ich glaube, da haben wir jetzt gar keinen so schlechten Plan. Habt ihr... Äh, wen wollt ihr jetzt noch mitnehmen? Alle Schützen? Die Hälfte Schütze? Kein Schütze? Keinen. kein oder? Also mein logisches ist, sagt kein, aber wenn ihr irgendwelche dabei haben wollt, werde ich mich als Spieler nicht dagegen wehren, wenn wir jetzt 10 da mitnehmen oder 100, mir egal. Aber ja, ich habe gerne 6 dabei, 3 von jedem. Also 6 Helden, 6 Helden, ähm, nehmt ihr Hypolita mit? Oh, so dann. Ja. Ich würde ehrlich ich meine, gesagt so wenig Leute mitnehmen wie möglich, weil okay. sonst ist halt der Illusionszauber von Abel mir irgendwann impossible, wenn du 18 ja. Leute anfängst zu tarnen. Und es wird auch schwerer, ja, aber wenn, wenn wir Ippolita mitnehmen, dann ja, kann ich halt nicht halt mitnehmen. Ippolita kann ASP spenden. Wenn es hart auf hart kommt und sonst du nichts zu tanzen hast, ist immer noch eine ASP-Batterie. Auf dem Gemälde wären 6 Helden. Okay, also 6 Helden. Äh, wie viele schützen? Keine. Dann seid ihr alleine. Gut. Ja. Wir haben ja einen Schützen. Der Mann hat Rachsucht und der ist bereit auszugeben. Es geht nicht darum, einen zu haben, der gut schießen kann. Es geht darum, viele zu haben, die oft schießen. Ja, ja ich glaube auch. Es dass ist ganz das egal, Sex wie schwer es ist, einen so eine Liderschwänge zu treffen, wenn die auf den Pfeilen runter auf dem Boden laufen kann, weil so viele da sind. Ah, doch, natürlich. Wir nehmen Tekala mit. Da muss man äh, Ballestrinas nachladen. Ja, Tekala no, no, no. könnt ihr mitnehmen. Das ist okay. F doch, doch. Jeder, jeder mehr ist an Verlust, den wir mhm. hinterher leiden. Denn die Menge an Leuten, die ihr ja, klar, ich. Er hat ASP. Ich sag ihm nicht, er darf nicht. Ich sag ihm, er sollte nicht, wenn er will, dass der Junge lebt. Ich frage, ich überlege gerade, ob ich den Bären durch den Sumpf kriege. Aber ich glaube, das ist kein so guter Plan. Ich werde sowas von vorher ein Karakil binden. Ich weiß nicht. <lacht> Macht's gut, ihr Trottel. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre das wirklich mal wieder was, wo wir Mira mitnehmen könnten. Weil, Frosty, ich meine, das ich, ist Wildnis, oder? Aber ich ich dachte mehr auf herbeirufen und sagen, kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. Aber gut, aber gut. Ich sehe meine Opferbereitschaft, die wird nicht zu schätzen gewusst. Daneben. Keine Ahnung, also ich glaube, ich nehme im Gefängnis, würde ich sie nicht mitnehmen, aber sie kann ja vor dem Gefängnis warten. Und dann reite ich halt auf mit der nach Norden und dann reite ich mit der wieder zurück. Ich glaube, da, da kann sie wohl mitkommen. Ja, finde ich gut. Ich die muss die kann ruhig wie mal steigern. wieder da sein. Fuck. Ich muss musizieren steigern. Ja. Nimmst du deinen Strauß mit? Was? Ich, wenn ich darf auf jeden Fall. Ey komm, das ist der Ausflug für die Viecher. Warum nehmen wir ja. die gleichen Elefanten mit? <lacht> um <sich>? ja, <lacht> ja, wir müssen voll, voll die, die Lass uns einen ja, Strauß, ein Strauß mitnehmen. Mann, Weil er die was, verdammt noch mal in Janka ausgesetzt hat, hätten wir die dabei, <lacht> würde ich das vorschlagen. Ja, richtig. Wir, ja, sind, wir sind so von der wir. Wir erobern mit zwei Elefanten, Rullern. Stell dir mal vor, auf diesem Wandbild, da stehen sechs Helden und zwei Elefanten. Nein, war zu Wer sind wohl diese Helden? Ach, das bin ich und meine Paradeelefanten. <lacht> Sie begleiten mich auf meinen Abenteuer. <lacht> Man muss ja auch einen Stil haben. Das ist richtig. Oh. Ne, also wenn ich Schnabelmir mitnehmen darf, nehme ich den auf jeden Fall mit. Sehr wenn Schnabelmir dieses Ding <lacht> überlebt, Frosty, <lacht> komme ich zu dir nach Hause. Sag deiner Frau, dass du ein schlechter Mensch bist. Warte <lacht> mal, also wir nehmen sechs Helden, in den Sumpf, Mira, Schnabelmir, noch irgendwas? Gut, dann also ich hätte nix. Alles klar. Oder wer sonst noch irgendjemand irgendwas mitnehmen? Pferde machen kann Sinn im Sumpf. Ach, ach so, ähm, ja hier der, der Tekala ja, ja, Genau. Gut, dann habe ich die Token dann schon mal bei seinem Tekala Haben wir hier noch so was für die Sumpfrostrüstung? Sumpfgangerschuhe, oder äh, Quatsch? Wenn einem Sumpf helfen würde? Uh, ja das ich kann welche basteln. Zeit, dass von der steigert. Nein. Ich hab schon Fliegen gesteigert. Du kriegst mir nicht noch dazu, dass ich Skifahrt steigere. Ich muss gerade unsere NSC-Liste noch anschauen, ob es irgendjemanden gibt, der auf der Mission cool wäre. Aber hatten wir nicht sogar so eine Wildnisläuferin oder ist die weg? das? war die Jägerin. Ja, das war Wir hatten diesen Kalfater. War der nicht Nostrianer? Irgendwas mit Deichbauer oder so? Den ich. Den könnte ich nehmen. Haben wir den mitgenommen, echt? Oh ja, den haben wir mitgenommen. Der, ist der, ist ist der, der, der bringt euch Skifahren bei. Ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall mit unserem Andergasse äh, anlegt. Von <lacht> dem, der ihm die Prothese klaut und dann viel stief <lacht> und fest behauptet, dass das ist nicht wahr <lacht> Das wäre so super.